Die ich merke, dass viel in den politischen Diskussionen dass ich einfach aufgewachsen bin. Also mega happy, aber, aber einfach in Verhältnis. Es ist mega nicht normal, dass man die Uni geht. Die Uni ist teuer, das muss man zahlen. Schon nur der Gymnasium ist sehr teuer. Ich bin mega froh, bin ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Ich möchte es nicht anders Ich bin Talina Murano, ich bin 27, ich bin von Bern. Und ich habe Juske studiert, im 2012 habe ich angefangen. Und jetzt mache ich die Anwaltsprüfung. Ich bin im Stadtrat seit dem Januar 2021. Unter Parteibeiträten bin ich vielleicht Ende 19, Anfang 20. Es Masterabschluss 4 gegeben. Das war noch speziell für mich, weil meine Eltern zuerst Mal an einem 4 gekommen sind. Bei mir kommen immer alle, wenn es so etwas gibt. Und dann kommen alle Tanten und Großmütter und, und Sachen. Das war eine riesige Sache, bis ich das Diplom hatte es war so schön, weil das, einfach so, das war meine Familie in einem mega universitären Umfeld. Und es passt mega nicht, aber es war so schön, es war so herzlich. Und ich habe ein Selfie gemacht mit dem PVK. Ja, ich habe ein mega, mega grosses familiäres Umfeld und sie sind alle wahnsinnig stolz auf mich, egal was sie machen und es ist so herzig, aber meine Familie hat auch ihr Berufsleben gemacht, höchstens. Ich bin unglücklich, wenn ich arbeiten kann, wenn ich meine Sachen machen kann. Wenn ich Aber während der Semesterferien, wenn ich nicht mega viel zu tun hatte, mir war es so lange, gewesen, ich wusste nicht, was mit meiner Zeit machen. Wenn ich zu wenig zu tun habe, dann fahre ich einfach durch. Ich habe das gerne. Und ich finde hier schön, dass es, also jetzt vor allem touristisch ist einfach alles im Hauptgebäude, es ist sehr nöch beieinander. Und man kennt sich eben zum Teil. Ein bisschen. Man kennt ähm, die Frauen, die in der Mensa arbeiten. Und das war so ein eine Art familiäres Umfeld gewesen, in doch einer relativ grossen Uni. Es hat so eine gewisse Gemütlichkeit, die angenehm ist, die ich gerne habe. So, ja. Ich habe geschlossen. <lacht>